Vielen lieben Dank für unglaubliche 4.000 Abonnenten hier auf YouTube. Danke für euren Support. Als kleinen Dank gibt es nun wieder ein Stream-Event von mir, und zwar 7 Tage, 7 Streams, 7 Challenges. Und natürlich gibt es dabei auch wieder Verlosungen. Vom Sonntag, den 14. Mai, bis inklusive Samstag, den 20. Mai, bin ich jeden Tag live auf Twitch und werde mich an unterschiedliche Sims-Challenges heranwagen. An manchen Tagen werde ich länger streamen, an manchen kürzer, manchmal am Abend und manchmal schon am Morgen, damit wirklich jeder und jede von euch dabei sein kann. Eine wichtige Frage ist nun noch offen, welche Challenges mache ich? Das hängt von euch ab. Bitte lasst mir in den Kommentaren jede Menge Ideen für Challenges da, dabei ist es ganz egal ob es Sims 2, Sims 3 oder Sims 4 betrifft oder auch ob es gameplay Creative sims oder Bau-Challenges sind. Ich bin wirklich für alles offen. Die Ideen werde ich mir aufschreiben und jeden Tag bei Streambeginn werden wir eines davon auslosen. Das heißt, wir werden dann immer gemeinsam überrascht, welche Challenge es wird. Übrigens, keine Sorge, natürlich kommt ein Zusammenschnitt jeder Challenge auch auf YouTube online. Also schreibt mir eure Ideen und Gedanken dazu gern in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis bald!